Oh, jetzt hat der Mai, jetzt hat der den Erstweg schon gemacht, ey, leck mich. Das war voll unbeendet. Ah. Das sah cool aus. Au, oh, der hat auch einen Schwanz, da Der ist sogar genauso geformt, äh. ey. Ey, da hier, pass auf, der hat auch einen Schwanz. Au. Oh. Oh. Oh. Au! Verdammt! Zack wie so eine Plünder! <lacht> ja! Na, ob Blatt nicht zu nah ist? okay, ich mach schon. Au! Dieses Biss, wie ich, ey! Mich trifft das irgendwie gar nicht, ey! Ich jetzt nicht so heftig wie dich, ey! Ich hab dich in meinem Blickwinkel! Okay, irgendwie will das mich! Guck mich den ganzen Tag an! Der hat jetzt der hat jetzt genau mit seinem Schatzschwanz, da kommt wieder rausgesprungen, ey. Wow. Der hat jetzt genau mit seinem Scheißschwanz auf die Mine draufgehauen, ey. Joke-Slam. Nein, dann eben. die Mine gehauen, ey. hat die ganze Zeit getroffen, ey. weil du stehst mir im Weg. Was oh. ah. soll denn das heißen? Oder oh, fies gefroren. Muss mehr ja an das Ding ran, ey. Ich kam nicht an ihr vorbei. So breit bin ich nun auch nicht. Oh. Und da haben wir die Schwanzplatte, dank mir. weil ist denn da noch rausgefallen, ey. Was? Oh, immun gegen Brennen. Oh geil, komm her. Ja, ich auch gerade. Ja, das ist nur, dass du nicht den Brandstatus kriegst, du Vollidiot. Du kannst immer noch Schaden durch Feuer kriegen. Ach, wat. Ja, mitten in die Mine, das hatte ich genau geplant, <lacht> Das war sogar geplant, ich wusste, dass der schon wieder diese Scheiße macht. Passt, der jetzt noch mal? Alter, die... <lacht> das jetzt nochmal? Alter, Das Darf ich am Brennen? Ja, das ist ein Angriff, da, ganz ruhig das Ist nicht von uns fabriziert, irgendwie nicht so aus. <lacht> Au. Ja, aber ich mache oh, oh, mach mit einer <lacht> so, Ich habe kein Trinkpäckchen mehr. Wird dir eins von meinen geben, wenn ich könnte? Nein, so weit es ist tot oh gott es <laughs> <laughs> c luke Oh, mein Gott, mein oh. Gott, was ist mit meinem Arm los? du hat auch gesehen, Gott. Ja, ich hatte meinen Arm hinter meinem Rücken, dann war der in mir drin oder so. Oh Gott, oh Gott. ich kann nicht aufstehen. Ich auch nicht. Weißt du was? Das kann ich auch. Hättest du nicht gedacht, ne? Boom. Oh, okay, ja, das vier, das hat sich ganz schön verbessert. Oh, oh ihr Ribbler. Daniel Okun. Oh Gott. Ich schaff's. Oh noch. Scheiße! Ich glaube nicht. Oh, da kommt ein schiff was hilft uns ich habe äh, ich habe hab luftschlag eingesetzt aber ich habe ich habe irgendwie das ziel falsch gesetzt jemand oh oh oh <lacht> okay, scheint aber irgendwie nur einmal davon getroffen zu werden jetzt ja, macht Au. Aber das ist echt ein Scheiß angewählt. Dieses Scheiß stacheln aus dem Boden. Ich bin da nur ganz knapp ausgewichen. Ey. Der Kampf, der ist ganz schön anstrengend, habe ich so das Gefühl. Da kommt mir nur mir dazu vor. Ja. Hier wächst ey, Wann Kommt der denn mal auf mich zu? Komm, roll in meine scheiß -Eismine. Oh Gott, der macht wieder sein Beyblade. Ja. <lacht> ich renne. Oh. <lacht> <lacht> Weit ich habe eine gute Methode gefunden, er hat meine Waffen weggesteckt und bin auf Runmodus, Rennmodus gegangen. Ja. Aber weißt du, was dann gekommen ist? Da kam hier, hinter schon, hier hinten schon wieder so ein scheiß Stachel auf den Boden, ey. Oh Gott! Ouch. Hat dich das getroffen? Ja. Ich hoffe, es hat wehgetan. Nein, scherz. Aber das nervt dich, das dich. Ist... Was wird das? Oder nicht? Oh Gott. Ich ja, bin ein Daniel, steckt die Waffen weg. weg. Ja, bisschen zu spät. Guck mal, ich renne. Das sieht zwar nur wie laufen aber ich bin am Rennen. Ja, ich glaube nicht, dass ich dich da wieder belebt kriege. Ich habe den kaputt zu schießen. 95%. Prozent. Ich weiß nicht mehr, was das bedeutet, aber... Ja, dass uns die Zeit praktisch davon läuft. Ja, und du bist tot. Oh. oh ich mache einen Schaden. Geil. Hm? <lacht> Verpiss dich! Ey, der hat die kaputt gemacht, ey! Das ist das Mistvieh? Ich muss jetzt Spaghetti essen. Bleiben dahinter im Dämm Oh Gott, der Herr kommt. Oh. Kämpfen wir mal ein bisschen vorsichtiger. <lacht> oh, ja, okay, Baby, Baby. Wegrennen, wegrennen, Waffe weg, Waffe weg. Ja. Ah. ja, das ist der Scheiß. Du kannst nicht sehen, wenn der die scheiß da einsetzt. Der ist in meine Eisenmine reingerollt. Ich war voll nah an ran, ranne oh. Das hat ja immer die Lanterne. Hat ja immer zwei Fähigkeiten. Ja, ich weiß. Das erste ist, ich krieg irgendwie für sechs Sekunden mehr Schaden. Dass ich gedrückt halte, halt. Oh, oh Gott. Wenn ich das gedrückt halte, kommt halt der Blitz praktisch. Oh Gott. So, oh Gott. Ja, ich komme nicht aus dieser ich Attacke hat... raus. Ah. Ich bin raus. liegt zwar immer noch die Anziehung. Äh. Oh Gott, diese äh. Ah. Äh. <lacht> oh. Oh. Ah, mich hat ja, warte, ich komme Wenn ich ja. mal aufstehen würde. Lass mich wieder leben, Kollege. Aua. <lacht> danke, ich habe wieder fast voll Energie. Ey. Ich mal aufstehen, danke. Das oh, Schild wird er schon wieder wütend. Ich bin weg. Tschüss. Okay, ich bin hier oben. Attacke! Hey, ich komm schon. <lacht> ich stand einfach da oben auf der Klippe. Wieso, sie kommen denn in die Spitze? Weißt du, du rennst auf den zu und der schießt seine Spitze auf den Boden gegen mich. Ey. Die sind auch da oben abgetaucht. Das war, war irgendwie ziemlich laut. Oh. der verpisst dich. Ist gut, dann er okay weg. So, Na, hallo, dich mal Also, ich habe noch vier Tränkpäckchen. Ich auch. Gut. Hier <lacht> ja, geblieben. Wer ja, bleibt? Wer bleibt? Bin schon weg. <lacht> Na. <No. lacht> <No. lacht> Ich die Anziehung bis hier hinten, nee. bleibe ich eine halbe Ewigkeit am Boden liegen und werde davon nicht getroffen. Ja. Also, oh wollte schon sagen, warum ja. ich doch nicht aus dem Feuer raus. Er ist tot? ja okay. Oh. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> das findest du gut, ne Daniel. Ja. E, oh, und B. D e. B. E. Du hast mich runtergezogen, du Pisser. Wegen dir haben wir nur ein D. Du bist eine Schande für die ganze Slayer-Gemeinde. Scherz. Ey. Das war echt anstrengend. Dabei wurde ich doch gar nicht so oft getroffen. ne? Anfang irgendwie wurde ich man gar sollte, nicht getroffen. Man sollte irgendwie meinen, dass du den meisten Schaden von uns machst.